Hallo und herzlich Willkommen zum ersten Connect on Air. Ihr fühlt euch wahrscheinlich zurzeit gerade ein bisschen isoliert, durchs Corona und Social Distancing ist ja auch voll die Idee. Aber wir haben gedacht, zum Semesterstart wollen wir näher zusammenkommen. Und zwar nicht nur auf lokaler Ebene, sondern wir wollen die Chance nutzen und deutschlandweit uns mehr connecten. Ähm, beim Summit, kurz vor Corona, hatten wir schon mal ein bisschen gespürt, wie, wie, wie viel Power bei Campus Connect Deutschland drin ist. Da hatten wir nur ausgewählte Leute aus allen Städten und jetzt bei Connect und Air wollen wir es allen Leuten, die Teil davon sein wollen, möglich machen, zusammenzukommen. Dafür haben wir jede Woche ähm, die, die Connect Inputs. Es sind verschiedene Städte Gastgeber. Heute haben wir Ingolstadt als Gastgeber und ähm, als Gastredner haben wir Andreas Boppert und als Gastmusiker Jonas. Ich bin super gespannt auf den Abend und äh, wünsche euch da viel Spaß. Hallo, ja, herzlich willkommen zum ersten Connect und er freut mich voll, dass ihr alle dabei seid, dass ihr zuschaut aus den verschiedensten Städten und ja, ich glaube, uns erwartet heute voll der coole Abend. Wir haben ein ähm, ja, abwechslungsreiches Programm vor. Ähm, ja, erstmal zu mich, ich bin Conny, ich bin aus Campus Ingolstadt und ich darf euch heute so ein bisschen durch den Abend leiten und ja, euch erwartet ein Input von Bobby oder auch Raphael genannt ähm, und ja, Vermutlich kennt ihr alle, Bobby. das ist ja der Leiter von Campus Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich bin schon gespannt, was er uns heute mitgeben möchte. Und sonst werden wir auch zwei Songs von Jonas hören. Ähm, ja, magst du dich kurz vorstellen? Hallo, mein Name ist Jonas, ich bin äh, Musiker, ich komme aus Ludwigsburg und freue mich heute dabei zu sein hier bei euch. Danke für die Einladung. Freut mich, dass du dabei bist, dass du zugesagt hast und ja. Ich freue mich auch schon noch voll auf die Songs, weil ich auch selber viele mit verbinde. Genau, und jetzt ähm, würde ich euch noch gerne so in meine Corona-Zeit mitnehmen, was ich so erlebt oder beziehungsweise was wir jetzt in Ingolstadt erlebt haben. Und ähm, ja, also in Ingolstadt, ähm, ein paar, die jetzt bei der Summit dabei waren, die wissen jetzt schon, okay, Ingolstadt ist jetzt nicht so die riesen sondern wir sind eher eine kleine Gebetsgruppe, ähm, was aber voll schön ist, weil wir auch so einfach als kleiner Kreis zusammenwachsen können und ja, ich wohne jetzt aktuell bei einer Freundin, das ist die ähm, Denise und die ist eben aus der Campusgruppe und aus meiner Gemeinde und da bin ich jetzt, ja, kurzhand einfach eingezogen und habe jetzt gerade das Privileg, also ähm, auch mit ihr zusammen zu wohnen und das merkt man jetzt in der Zeit auch nochmal, wie wertvoll es ist, wenn man wirklich Freunde hat, die in Christus sind, wo man, ja, so viel zusammen wachsen kann oder leben kann und da bin ich total dankbar dafür, dass uns auch so, ja, das letzte Semester in Campus total gestärkt hat und wir da auch, ja, so gewachsen sind, dass wir jetzt auch drauf aufbauen können. Und ja, obwohl jetzt eigentlich eine Zeit ist, wo überhaupt nicht viel passiert, ist irgendwie bei uns doch ganz viel passiert zusammen, als wir zusammengewohnt haben jetzt. Und ähm, wir haben jetzt an keiner krassen Challenge teilgenommen oder irgendwie jetzt irgendwas ganz tolles Neues gefunden, ähm, sondern wir haben die Zeit echt genutzt und haben auch, ja, ganz viel Bibel gelesen und das Wort studiert und hatten dann echt gute Diskussionen und ja, kam gegenseitig so unser, Herz ausgeschüttet und ja, und vor allem auch, ja, gegenseitig auch, ähm, ja, dann aber auch ermahnen, wenn wir gesehen haben, hey, irgendwie lesen wir das eine, aber bei uns im Leben ist es irgendwie anders und ja, dass wir uns da auch jetzt die Möglichkeit hatten, da auch, ja, offen aufeinander zuzugehen, wenn man mal wirklich so viel Zeit miteinander verbringt und dann auch jetzt ehrlich zueinander sein muss, weil irgendwie lernt man sich jetzt in der Zeit, ja, es ist die andere Person gut kennen, aber ich glaube, dass ich vermutlich für viele sprechen kann, dass man auch gerade, sich selber auch voll gut kennenlernt. Und ja, dann kann ich jetzt echt sagen, dass ich einfach voll dankbar war, dass ja wir uns jetzt gegenseitig auch irgendwie echt so, ja, auch ermahnen konnten in der Hinsicht, wenn wir gesehen haben, hey, irgendwie läuft ja das oder jenes nicht so gut, wenn wir es vor allem jetzt einfach mit Blick von, von der Bibel aus sehen. Und ähm, ja, eigentlich ist es ja jetzt nichts Schönes, wenn jetzt irgendwer mal sagt, hey, okay, das ist nicht cool. Aber ja, ich durfte voll erleben, dass es zu was Schöner geworden ist obwohl es sich im Grunde es sich erstmal nicht so anfühlt und ähm, ein Punkt jetzt bei mir zum Beispiel ist, dass ich jetzt super leistungsorientiert bin, dass es ist, was mich immer antreibt, immer das Beste zu geben zu wollen und auch ja schon die Erfolge zu sehen und ähm, mir ja das ist total was ist, was mich total antreibt und es war jetzt aber dann schon krass, weil Denise hat dann zu mir gesagt, hey, sie hat mich in der Uni gesehen in der Campusgruppe und eine Stunde später hat sie mich in der Lerngruppe gesehen und sie hat gesehen, hey das war nicht mehr die gleiche Person. Und so, so will so will man ja nicht sein. Weil wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, dann will ich das auch, dass ist das sowohl in der Campusgruppe ist als auch eine Sprünge später, wenn ich wieder am Lernen bin mit meinen Unileuten. Und ähm, ja, das hat mich erstmal überhaupt nicht gefreut, und sondern es war eher so, nee, so ist es nicht. Erstmal abstreiten und runterspielen. Aber ähm, am Ende hat sich dann einfach auch traurig gemacht zu sehen, weil ich äh, ja wirklich, wenn ich sage, ja, Gott die Ehre geben möchte und ähm, das tolle war aber, dass ja einfach die nächste sein zeigen konnte oder wir uns gegenseitig gezeigt haben, so ähm, ja, aber es gibt ja auch eine Lösung, wenn wir irgendwie sehen, dass irgendwas nicht passt und ja, wir das zusammen echt ähm, ja im Gebet zu Gott bringen durften und ja in voll vielen Punkten wirklich sagen konnten, ja hey, lass lass uns jetzt die Zeit nutzen, um wirklich von manchen Sachen einfach wieder umzukehren und auch ja, das wirklich ähm, loszuwerden und Deswegen ist echt das eigentlich so eine Betrübnis darüber, dass man echt Dinge nicht gut macht, dass manche Dinge nicht stimmen, so voll zu einer Freude geworden geworden ist zu einer Freude geworden jetzt die letzten Wochen und zu so sehen, okay, hey, man erkennt es, man kehrt um, kommt zu Gott und bittet auch um Veränderung, kann voll vertrauen, dass die Veränderung auch kommt, weil es das heißt ja, wer in Jesus Namen bittet und mein Gott will ja Veränderung von uns, dass wir Jesus ähnlicher werden, deswegen auch so voll das Vertrauen, dass die Veränderung auch voll kommt und das durften jetzt die und ich beide jetzt in der Zeit erleben. Und, ähm, ja, das, freut das mich total. Das ist wirklich auch, ja, darauf basiert, was wir auch, ähm, ja, in Campus einfach gelernt haben, was wir für Bibelkenntnisse haben und auch zu sehen, ja, uns zu prüfen und dann aber auch zu wissen, okay, welche Verheißung gibt jetzt aber auch Gott wieder in unser Leben hinein, dass Veränderung kommt. Und, ähm, ja, das ist so im Grunde das, was jetzt irgendwie zwar unspektakulär, aber doch voll spektakulär war jetzt in meiner Campuszeit. Ähm, ja, in der Zeit jetzt eben. Und ein Vers, den Denise und mich voll begleitet hat, war jetzt äh, 2. Korinther 7,10, wo es heißt, ähm, ich lese es der NBH vor, denn ein gottgewollter Schmerz wird zu einer veränderten Einstellung, die man nie bereuen muss, und zu, zur ewigen Rettung. Doch der Schmerz, der von der Welt verursacht wird, führt zum ewigen Tod. Und einfach, ist, ich finde es voll der schöne Vers, weil es einfach heißt, okay, nur wenn was weh wehtut, ist es nicht schlecht sondern es kann was wehtun, was am Ende aber echt irgendwie total zum Segen wird. Und ja, das durften wir total erleben. Und ja, deswegen kann ich jetzt auch nur ermutigen, wirklich, sei es jetzt, ähm, ja, auch in Kontakt zueinander zu treten, sich gegenseitig zu ermutigen, ähm, zu ermahnen und zuzusprechen, äh, dass Gott einen voll verändern kann. Und ja, das, und auch immer zu wissen, Gott ist, Gott ist so groß. Und ähm, ja, das Deswegen freut es mich auch voll, dass der John heute dabei ist, weil mich das viel größer echt voll begleitet hat, auch in dem Moment immer dran zu denken, ähm, wem vertraue ich denn in dem Moment, So, dass er mich verändert. Ich vertraue in Gott, der so groß ist, dessen Gedanken so viel größer sind als meine eigenen und dem ich deswegen auch total vertrauen kann und alles hingeben kann, weil ich weiß, wenn wenn er sagt, das ist das Beste für dich, dass ich dich verändere, dass ich dann auch weiß, ja, das ist das Beste und da gibt es auch kein noch besser oder irgendwas, sondern das ist wirklich... Unvergleichbar und ja, deswegen freut es sich jetzt auch und ich gebe jetzt gerne auch weiter, ähm, ja, dass wir wirklich ja, den Song anhören und vielleicht uns auch ja selber wieder fallen lassen und wirklich auf ihn schauen und die Prio ganz neu setzen. Ja. Sehr cool. Ich, äh, ich zeige euch vorher das Lied äh, noch, wenn ich leise bin. Und danach zeige ich euch super, super gern das Lied größer was ich geschrieben habe äh, vor einiger Zeit. Aber erstmal das Lied, wenn ich leise bin, das ist eins äh, der Lieder, das mir am meisten bedeutet. Ähm, und das geht so. Ein leerer Raum und ein paar Stühle nur ich und du. Warmes Licht und du hörst mir beim Schweigen zu. Ein Deckenfluter flackert und es flackert auch in mir. Seit Stunden keine Worte, trotzdem bleibst du hier. Keine unbändige Stille, doch unser Schweigen füllt den Raum Du bist mir und fast bin so also schön ertrag ich's kaum Du weißt, morgen ist es anders, seit Jahren ist es so Ich höre unsere Herzen schlagen, lauter als die Saalwand oh, du, hörst mich, wenn ich leise bin, du Du hörst mich, wenn ich leise bin, denn du weißt was ich spür was ich fühle und was ich denke. Das will ich, wenn ich nicht kann, dass du den Wagen lenkst, denn du weißt, was ich spür, was ich fühl und was ich denke. Du hörst mich, wenn ich leise bin. Ja. Ich war sprachlos, aber du. Du schreibst mein Schweigen auf. Wenn mir die Worte fehlen, leist du mir deine aus. Drin meine Stille aus den Trümmern, leuchtet dein Signal. Manchmal ist Schweigen erst und nur emotional. Du verstehst es jedes Mal. Du hörst mich, wenn ich leise bin. Du hörst mich, wenn ich leise bin. Du weißt, was ich spür, was ich fühle und was ich denke, Du sah, will ich, wenn ich nicht kann, dass du den Wagen kringst, denn du weißt, was ich spür, was ich fühle und was ich denke. Du hörst mich, wenn ich leise bin, denn du weißt, was ich spür, was ich fühle und was ich denke, Du sah, will ich, wenn ich nicht kann, dass du den Wagen denkst. Du weißt, was ich spüre, was ich fühle und was ich denke. Du hörst mich, wenn ich leise bin. Mein Schweigen ist für dich wie ein Lied. Instrumental, doch du weißt, um was es geht. Ja.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 Und ähm, ein Lied, äh, was die Conny gerade schon angesprochen hat, ähm, ist das Lied Größer. Ähm, das habe ich geschrieben tatsächlich in meinem Theologiestudium, wo ich gemerkt habe, dass wir oft versuchen, irgendwie Gott zu begreifen. Und ähm, ich glaube, das Ding ist, oft reden wir das merken wir, glaube ich, gar nicht so oft. Aber ich glaube, wir, wir gehen oft davon aus, dass wir etwas über Gott wissen können. Dass wir uns nur irgendwie anstrengen müssen ähm, und dann irgendwie alles von Gott wissen können. Aber ich glaube, das Ding ist: das Ding heißt Glaube und nicht Wissen. Und Glaube heißt Vertrauen. Und ich glaube auch. Ähm, selbst wenn meine, seine Gedanken zu groß sind, dann geht es nicht darum, irgendwie um Sicherheit oder um Wissen zu bekommen, sondern ähm, ich glaube, dann geht es auch ein bisschen ums vertrauen. Ähm, für mich ist auch so ein... Äh, ich habe in meinem Theologiestudium so ganz oft äh, nach der Erkenntnis gesucht, so nach Erkenntnis über Gott und so. Und äh, am Ende meines Studiums habe ich so gemerkt, äh, wie krass es eigentlich ist, dass Gott seine Gnade nicht von meiner Erkenntnis abhängig macht. Gott macht seine Gnade nicht von meiner Erkenntnis abhängig. Nicht erst, wenn ich es verstanden habe, geht seine Gnade für mich. Nicht erst, wenn ich alles richtig tue, richtig mache, geht seine Gnade für mich. Sondern seine Gnade geht unabhängig von all meinem Wissensstand, von all meiner Erkenntnis, von all meinem Stolz, von all meiner Angst aus. Und ähm, das tat mir extrem gut. Und deswegen habe ich das Lied geschrieben. Grüße. Das geht so. Unbegreiflich für mich bist du mein Herr, denn dein Wesen ist viel tiefer als unser tiefstes Meer. Deine Schönheit grandios, staunend ich vor dir. Du bist größer als mein Groß und das mag ich an dir. Größer als Wissen, größer als Stolz, als alles was ich weiß. du als Angst, größer als sich. Du bist mein Gott, ich hehre dich. Du als Wissen, du sei's Stolz, als alles, was ich weiß. Du sei's Angst, du sei's ich, du bist mein Gott, ich ehre dich. Ich versuch dich zu begreifen, doch stattdessen greifst du mich, nimmst mich an meine Hand, ich werf den Schatten. Du das Licht, würd' ich dich komplett verstehen, wärst du genauso klein wie wir. Doch du bist größer als mein Groß und es mag ich an dir. Größer als Essen, größer als Tollst, als alles was ich weiß. Größer als Angst, größer als ich, du bist mein Gott, ich ehre dich. Größer als Essen, größer als Tollst. Alles, was ich weiß, du seist Angst, du seist ich, du bist mein Gott, ich ehre dich. dich beschreiben tausend Farben, die wir noch nicht kennen. Gold, purpurrot und gegen deine Farben blass. Du bist größer als mein Denken Trotzdem mir so nah, du bist groß. Deine Liebe ist groß. Dich beschreiben tausend Farben, die wir noch nicht kennen. Gold, purpur, und gegen deine Farben blass. Du bist größer als mein Denken. Trotzdem mir zum Namen Du bist groß Deine Liebe ist groß Größer als Wissen, größer als Stolz Als alles, was ich weiß Größer als Angst, größer als ich. Du bist mein Gott, ich ehre dich Größer als Wissen, größer als Stolz alles, was ich weiß, du als Angst, du seid ich, du bist mein Gott, ich ehe dich. Dankeschön. Ich bin jetzt der Einzige, den ich höre mit Applaus. So gut, schön. Danke dir. Ich sitze da jetzt bei mir in meinem Dachstock. Ähm, höre wunderbare Musik und spiele mit den Duplos meiner Kids. Ähm, dazu kommen wir vielleicht noch später. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Hallo auch an Stefanie, hier ist Raphael. Ähm, <lacht> naja, Geht so. Ich bin Bobby und sie ist Connie. Ich habe ihr gesagt, sie darf mich nennen, wie sie mich nennen will. Deshalb bin ich dazu Raphael geworden. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Ich möchte mit euch über diesen größeren Gott nachdenken, der ja eine spannende Eigenschaft hat. Und das ist Gemeinschaft. Er ist ein Gemeinschaftswesen. Also das ist was Faszinierendes, dass Gott in sich Gemeinschaft ist. Er ist er ist ja drei in einem, ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist etwas Faszinierendes, weil er in sich Gemeinschaft verkörpert. Das heißt, wir sind nach seinem Bild geschaffen. Irgendwie hat Gemeinschaft was mit dir und mir zu tun. Also es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt in der Bibel. Es ist gut, wenn wir Gemeinschaft haben. Es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Es ist ungesund und tödlich, wenn wir keine Gemeinschaft haben. Und jetzt in Corona-Zeiten ist das Ding plötzlich weg. Und dann geht es natürlich einzelnen Leuten so, dass die verzweifelt rumholen und sagen, wo ist meine Gemeinschaft hin, ja? Man hat jetzt immer nur noch diese doofe Bildschirmchen da, den ganzen Tag vielleicht. Und dann geht es andere wie mich. Ich habe so eine introvertierte Seite, denkt man nicht, ist aber so. Und ich sag könnte es nicht ewig so sein, ich muss mit niemandem mehr reden, ich muss niemandem ständig mehr sagen, wie es mir geht, außer in jedem irgendwelchen Skype und äh, WebEx und was auch immer Call, wo man immer wieder diese Frage gefragt wird. Aber eigentlich mag ich es noch, dass ich nicht eine Überdosierung an Gemeinschaft habe, weil Gemeinschaft ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ja, und ich eben, ich bin ja nicht introvertiert. Ich, ich, Das hat mir aber noch geholfen, Mann. Es gibt ein, ein Omnivertiert, heißt es, ein Fachbegriff wirklich. Das ist eben Leute, die entweder sehr stark extrovertiert und sehr stark introvertiert gleichzeitig sind. Die sind Omnivertiert, die haben so zwei Seiten in sich. Oder wenn du beides gar nicht hast sondern so, du bist einfach so, ne? dann bist du auch Omnivertiert. Ich bin Omnivertiert, das hilft mir. Und das ist ja gemeinschaftlich so ein zweischneidiges Schwert, weil es ja damit zu tun hat, dass dass wir mit Menschen Zeit verbringen und da sind wir plötzlich außerhalb von uns selber. Bei uns ist man sich, da bin ich mir noch ein bisschen wohl, weil ich einigermaßen spüre, was da abgeht, auch nicht immer, aber meistens. Und dann kommt dieses Gemeinschaftsding und ich muss mit jemandem interagieren. Und einerseits haben wir Sehnsucht, das zeigt die ganze Welt, wenn sie immer all die Familienfeste schmeißen will und an Weihnachten alle sind zusammen und haben sich lieb. Und schon nach zwei Tagen geht man sich sowas auf den Keks und kann sich nicht mehr leiden. Ist nicht überall so. Meine Familie ist toll, falls die jetzt dazu hört. Ähm Aber es ist ein zweischneidiges Schwert und man sieht es jetzt wieder. Jetzt, wo die Menschen auf ihres Zuhause geworfen sind, da sind Challenges, ja, da gibt's. Kinder, Lehrer melden online Kinder mit blauen Flecken, weil die zu Hause geschlagen werden, was sonst nicht der Fall war, weil plötzlich die Familie so aufeinander geworfen ist, dass sie, es ist zu viel, zu viel Gemeinschaft, zu viel Nähe, man kann nicht mehr gesund leben und da wo Spannungen schon vorher waren, da werden sie offensichtlich, Scheidungsrate geht hoch in einzelnen Ländern, einfach weil man sich, nicht mehr ausweichen kann. Und trotzdem sucht man und brauchen wir Gemeinschaft. Wir sind hier, deshalb bin ich hier eben mit diesem Zeugster. Wir leben gemeinschaftlich einerseits als Familie. Das ist eine Entscheidung, Familie zu sein. Andererseits mit einer zweiten Familie, weil wir gesagt haben, wir möchten Gemeinschaft nicht nur als Familie haben, sondern wir möchten Gemeinschaft haben, auch mit anderen Menschen. Also wir möchten ganz bewusst uns challengen, ich mit meiner omnivertierten Seite, die manchmal introvertiert ist und allein sein will, möchte mich challengen, mich immer wieder Gemeinschaft aussetzen, weil wir das brauchen. Gemeinschaft ist das, was mich schleift. Menschen schleifen mich und ich mag diese Dynamik, weil es zutiefst göttlich ist, dass wir eben Gemeinschaft brauchen, um zu wachsen. Also ich bin ich wirklich, ich bin an niemandem so stark gewachsen wie an meiner Frau hat man geheiratet und dann wird geschliffen ja gegenseitig das ist ja das Wunderbare aber das ist Menschen die einem so nahe kommen da beginnt zu schleifen und ich ähm, eben es ist nicht immer angenehm aber wer sagt schon dass angenehm immer auch gut ist ja ähm, es ist manchmal unangenehm manchmal sehr schmerzhaft und trotzdem weiß ich dass das Resultat ein besseres Ich ist da wo der Boden ein gegenseitiges ich bin für dich ich will dich in etwas Besseres bringen wo das der Fall ist es geht nicht darum gerade in der Ehe oder in der Beziehung geht es nicht darum irgendwie zu sagen, ich habe einen Erziehungsauftrag an dir. Den haben wir nicht. Den haben wir an Kindern, aber nicht an einem Gegenüber. Wir haben uns, wir haben den Auftrag, uns gegenseitig zu spiegeln, wie ich dich wahrnehme und gegenseitig zu helfen, auch versteckte Seiten an uns zu entdecken und dann äh, an uns aneinander zu wachsen. Also Gott hat, hat das Leben als zutiefst gemeinschaftlich geschaffen. Das ist das, was mich fasziniert. Er hat das überall hineingelegt. Er selber widerspiegelt das. Und dann kam der Teufel als Zerstörer. Der kann ja nichts Neues machen, nichts aufbauen. Der hat, also er macht kaputt, was Gott schafft. Und das sind all diese Beziehungsebenen. Und der ganz große Buch am Anfang, das war, äh, das ist damals geschehen in, in dieser Sündenfall oder Schamfall oder Angstfall, wie ich es nenne, da wo all das kaputt gegangen ist. Da, da ist es das geschehen, dass diese Beziehungen kaputt gegangen sind. Und es gab einen ganz spannenden Zweig, Buch, das war beim Turmbau zu Babel, wo die Menschen äh, so stolz wurden und gesagt haben, wir bauen Turm bis in den Himmel. Und Gott hat dann witzigerweise gesagt, ähm, er musste, der Luther sagt es, also, er musste herniederfahren, um diesen gewaltigen Turm bis zum Himmel zu sehen. Und diesen Turm bis zum Himmel, der hat, hat ja irgendwas jetzt verändert. Damals hatten wir eine Sprache. also das ist ja jetzt auch das Drama, dass ihr jetzt kein Schweizerdeutsch mehr könnt als Deutsche, weil es ja damals kaputt gegangen ja Und ich mit meinem Schweizerdeutsch, ich muss jetzt Französisch lernen in der Schule und all dieses Zeugs, das ist ja dramatisch, ist alles bei diesem Turmbau, äh, ist das geschehen. Aber da ist was reingekommen, auch ein Bruch, weil wir falsch, falsche Dinge wollten, ist diese Beziehung zerbrochen. Und das ist in der Weltgeschichte immer wieder passiert, diesen Beziehungs Zerbruch, denn sehen wir bis in unsere Leben hinein, Familien hinein, Ehren hinein, äh, was eben die Folge ist von, von, von dem ganzen Zerbruch, der geschieht. Und das Spannende und das fasziniert mich eben an Jesus ist, dass er ein Versöhner ist. Ein, wir selber haben ja das, das Mandat, Botschafter der Versöhnung zu sein. Und Botschafterin der Versöhnung, das ist gewaltig. Und er ist gekommen, um die Welt mit Gott und miteinander zu versöhnen. Das ist, was mich so fasziniert. Er hat all diese Zerbrochenheit wieder versöhnt und man sieht das beim Paradies, wenn ihr da mal schaut, was ist geschehen, man hat die Menschen da rausgeschmissen, also Gott hat sie da rausgeschmissen, weil die da nicht mehr rein konnten, rein durften und dann hat er so Engel da vorgestellt, das waren Cherubim, das sind so Wesen mit vier Gesichtern, da kannst du nicht vorbeischleichen, weil auch wenn dem mal das Gesicht einschläft, der guckt dann einfach mit dem Angesicht, gell? Und da waren Cherubim. die haben... Die haben verhindert, dass der Mensch mit Gott in Kontakt treten kann, da im Paradies. Und diese Kerubime, die waren auch auf der Bundeslade drauf. Wieder, da tauchen die wieder auf. Da ist dieses heilige Ding, da, da darfst du nicht nahe ran, die darfst du nicht berühren. Ja? Das ist sowas Heiliges. Und dieselben Kerubime spannend waren auch auf dem Vorhang im Tempel. Dieser riesige Tempel, der äh, Tempel war wahrscheinlich 12 bis 15 Meter hoch, wobei man Historiker sagen, der wurde sogar noch höher gebaut, wahrscheinlich dann äh, erhöht um drei Meter, also 18 Meter muss der hoch gewesen sein. Das ist ein Vorhang 18 Meter hoch, das war eine Mauer, der war, der war ich glaube. Etwa zehn Zentimeter dick. Man musste, äh, der Josephus hat geschrieben, man musste den mit Pferden auseinanderziehen. Der war so schwer. Das war eine Mauer, die verhindert, dass Menschen in dieses Allerheiligste kommen, in diese Nähe zu Gott, in diese Beziehung zu Gott. Wieder dieser Beziehungsbruch. Und was ja geschieht, als Jesus starb, und das bewegt mich, ist nicht einfach was Abstraktes passiert und er hat dir deine Schuld vergeben, deine Sünde vergeben. Das ist auch geschehen, aber das ist manchmal heute fast nicht zu greifen. Was wirklich geschehen ist, es hat den Vorhang, von oben bis unten zerrissen. Einfach Sack! Der, der wurde zerrissen. Ja? Und es hat den Weg freigemacht, wieder in diese Gegenwart, da wo man so lange nicht hindurfte als Normalsterblicher. Ja? Es hat den Weg freigemacht in die Gegenwart von Gott. Also Christus ist so ein gewaltiger Vorhangzerreißer. Er ist der, der Gemeinschaftsermöglicht, ermöglicht, ein Gemeinschaftsermöglicher. Er ist der da, wo du Zerbruch in deinen Gemeinschaften siehst, wo du vielleicht jetzt zu Hause leidest und sagst, ich brauche mehr Gemeinschaft oder weil du leidest, weil du auf die Gemeinschaft da geworfen bist und merkst, ich halte diese Beziehungen im Moment nicht aus. Da ist so viel Kaputtes drin. Da ist ja das Gewaltige, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um Gemeinschaft zu ermöglichen, ich bin gekommen, zu versöhnen, ich bin gekommen, um diese, diese Mauern zu zerreißen, die uns hindern, bei Gott äh, hinzufallen und zu sagen, ich brauche deine Vergebung, vor seinen Thron zu kommen. Und ich glaube, das ist etwas, das wir lernen dürfen in unserem Beziehungsalltag, immer wieder unsere Beziehungen vor Gott hinzutragen, hinzuknien und um Vergebung zu bitten und hinzuknien und zu sagen, Gott, du musst da reinkommen. Wir brauchen Gemeinschaft im Miteinander. Gott hat das so geschaffen. Glaube zum Beispiel, hören wir, eine der größten Lügen der Neuzeit ist ja, Glaube ist etwas nur für dich. Sag das niemandem, red nicht darüber, lebt das nur für dich. Und es ist ja wahr in der Bibel, Glaube ist, ist etwas, das kann mir niemand abnehmen. Ich muss glauben. Und trotzdem hat das ganze Volk Israel immer auch eine miteinander gehabt im Glauben. Sie mussten sich treffen. Miteinander hat man geglaubt. Und es gibt Dynamiken, die löst man miteinander aus. Da, wo, wo man gemeinsam ist, da bin ich mitten unter euch, sagt Jesus. Ja? Wo zwei oder drei gemeinsam sind, bin ich mitten unter euch. Und eine sau spannende Stelle ähm, ist da, wo wo diese Matthäus 9 wo wo die vier Freunde ihren gelähmten Freund da bringen und dann lassen sie das Dach runter, weil die keinen Platz haben, die kommen da nicht rein. Die, decken da das Dach ab, lassen den runter, spannend auch Jesus, Jesus nicht regiert, sagt, hey, spinnt ja, lass mal das Dach da oben. Um. ja, was macht ihr, ja? habt ihr einen Flick weg? Also, er schaut da hoch und da heißt es, ich kann euch das vorlesen hier, in Matthäus 9, 2, dort brachten sie einen Gelähmten auf einer Trage zu ihm. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, du kannst unbesorgt sein, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben und nachher heilt er ihn auch noch. Haben wir ja schon mal bemerkt, das war für mich flächend, das zu entdecken, dass sie bringen den Gelähmten zu ihm und dann heißt es, als Jesus ihren Glauben sah. Also da ist einer gelähmt, der hat das Problem, der der muss ja irgendwas und er schaut nicht hin und sagt, als ich, oh, ich sehe deinen Glauben, deshalb helfe ich dir, du mein geliebter Sohn. Sondern er schaut da hoch, sieht den da, schaut da hoch und weil er den Glauben von den Menschen auf dem Dach sah, tut er dem unten was Gutes. Und das ist die Dynamik von Gemeinschaft. dass Dein Glaube hat eine Dynamik für Menschen da draußen. Da, wo vielleicht Menschen gelähmt sind und nicht mehr glauben können, in deiner Familie, in deiner WG, in deinem, in deinem Alltagsleben, in deiner, deiner Schule, in deinem, an deiner Universität, in deinem Shop da, wo du sagst, da hat Menschen, die sind irgendwie gelähmt in ihrem Leben. Und die können gar nicht mehr selber irgendwie Glauben aufbringen. Da kannst du Glauben, so also Fremdglauben für sie und dadurch Gottes Herz bewegen. Das ist etwas, das hat mich geflasht zu entdecken bei dieser Stelle. Und ich möchte euch challengen, dass ihr Gemeinschaft sucht, Gemeinschaft sucht, um gemeinsam zu glauben. Gemeinschaft sucht, um gemeinsam zu glauben. Also A, um gemeinsam zu glauben und wir es auszulösen. Und b, einander zu schleifen in eurem persönlichen Wesen und eurem Glauben, eurem Sein. Das heißt in, in Sprüche 27, 7, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen oder schärft der Mensch den Charakter eines anderen. Also wir brauchen Gemeinschaft, um einander zu schärfen, um aneinander zu wachsen, um miteinander Gott entgegenzuwachsen und um miteinander Glaube zu lernen und Glaube freizusetzen der da draußen etwas bewegt. Nicht nur immer egoistisch bei mir, das darf auch ab und zu sein, aber der da draußen etwas bewegt. Und dazu habe ich euch zwei, drei Fragen mitgeliefert, die kriegt ihr dann von der Stefanie oder der Martina oder auch Conny. Und ich äh, wünsche euch eine gewaltige Zeit, Gemeinschaft neu auszuprobieren und neu zu entdecken. Die Kraft der Gemeinschaft. Danke dir, Profi. Ähm, richtig gut. Ähm, Stefanie ist sogar auch wichtig. <lacht> Zweiter Name. <lacht> ähm, ja, voll cool und ja, ich freue mich jetzt auch, dass es jetzt dann auch noch weitergeht und zwar ähm, ja, bringt der Input einiges zum Nachdenken und deswegen gibt es jetzt auch noch die Fragen und dann eben noch ähm, eine Zoom-Runde, ähm, wo alle reinkommen können und ähm, die Fragen findet ihr dann noch in der Videobeschreibung und ähm, ja, im zoom wird der Dominik einfach so ein bisschen durch die Fragen durchleiten und ihr werdet in verschiedenen Gruppen einfach darüber diskutieren können. Und das Coole ist daran, dass ihr auch einfach nochmal ja, ganz neue ähm, campus kennenlernen könnt, ähm, aus den verschiedensten Städten und euch richtig gut austauschen könnt. Und ja, wir haben das im Kleinen auch schon erlebt gehabt, weil das Sammelt, wie wertvoll das ist, wenn man auch mal neue Erfahrungen mitbekommt, mal neue Blickwinkel bekommt. Und deswegen ja, freue ich mich voll auf die Möglichkeit, die wir haben. Und ja. Ähm, richtig schön, ähm, ja, für jeden, der heute zugeschaut hat, ähm, freut mich.